Seinen Kaffee heute mit Bitcoin zu zahlen, ist weniger abwegig als noch vor ein paar Jahren. Die bekannteste Kryptowährung ist mittlerweile eine echte Alternative zu Bargeld oder der Kreditkarte. Wir erklären wieso. Bitcoin heißt wortwörtlich übersetzt digitale Münze. Bitcoin ist also ein Zahlungsmittel, das im Unterschied zu altbekanntem Geld nur digital existiert. Wie genau bezahlt man jetzt damit? Stellen wir uns vor, du hast von einem Freund Bitcoins gegen Bargeld eingetauscht. Er möchte damit jetzt einen Kaffee kaufen. Voraussetzung dafür ist eine besondere Art von Geldbeutel, die sogenannte Wallet. Die Wallet ist eine App, die Du kostenlos auf Deinen Rechner oder jedes beliebige Endgerät herunterladen kannst. Um jetzt Deinen Kaffee zu bezahlen, öffnest Du die Wallet auf Deinem Smartphone und scannst damit Deinen QR-Code. Das ist im Grunde genauso simpel wie das Bezahlen mit Deiner Bankkarte, funktioniert aber in einem Agile-Punkt vollkommen anders. Die zentrale Idee von Bitcoin ist es, Geld von A nach B zu transferieren, ohne eine Kontrollinstanz zwischen A und B zu bemühen. Wenn du mit deiner Geldkarte bezahlst, läuft diese Transaktion über deine Bank. Zahlst du mit deiner Bitcoin-Wallet, findet diese Transaktion direkt zwischen dir und dem Verkäufer, also Peer-to-Peer, -Peer, statt. Der Wegfall dieser Zwischenstation hat viele Vorteile. Transaktionsgebühren sind niedriger, niemand macht bei der Geldübergabe Vorschriften und es funktioniert problemlos über Ländergrenzen hinweg. Möglich macht das eine spezielle Technologie, die sogenannte Blockchain. Die Blockchain ist eine Datenbank vergleichbar mit einem Kassenbuch, in der alle Transaktionen protokolliert werden. Für alle einsehbar und unabänderlich. Der Clou? Dieses Kassenbuch ist nicht nur bei einer einzigen Person hinterlegt, sondern es gibt tausende Kopien weltweit. Alle sind gleichermaßen zuständig. Wenn du deinen Kaffee bezahlst, dann ist diese Buchung erst gültig, wenn die Mehrheit bestätigt, dass die Transaktion geprüft und freigegeben wurde. Bitcoin ist damit also ein Zahlungssystem, das dezentral verwaltet wird. Bei aller Transparenz bleibst du dennoch pseudonym, denn für alle anderen bist du nur eine Aneinanderreihung von Zeichen. Was macht das System so fälschungssicher? Bitcoin ist eine Kryptowährung. Jeder Bitcoin-Inhaber bekommt ein kryptografisches Schlüsselpaar zugewiesen, das sich in seiner Wallet befindet, den öffentlichen und den privaten Schlüssel, die beide aus einer Reihenfolge an Buchstaben und Zahlen bestehen. Der öffentliche Schlüssel ist die Bitcoin-Adresse, die vergleichbar mit der Kontonummer eines üblichen Bankkontos ist. Wenn du also für deinen Kaffee bezahlen möchtest, fügst du deinem Bitcoin den öffentlichen Schlüssel des Verkäufers hinzu. Mit deinem privaten Schlüssel setzt du eine elektronische Signatur unter die Transaktion und zeigst dich für alle sichtbar damit einverstanden. Jetzt ist der Verkäufer der Besitzer dieses Bitcoins und kann ihn seinerseits weiter transferieren. Dass du deine Bitcoins nicht doppelt ausgibst, verhindert die Blockchain. Alle Transaktionen werden in Blöcken gebündelt und diese wiederum wie eine lange Kette aneinander gehängt. Daher der Name Blockchain. Jeder Block braucht einen einzigartigen Fingerabdruck, der beweist, dass er innerhalb der Kette gültig ist. Wem diese Erklärung noch nicht komplex genug ist, der kann auch viel tiefer in die Technologie hinter Bitcoin einsteigen. Für alle anderen ist es beruhigend zu wissen, dass man nicht im Detail verstehen muss, wie Bitcoin funktioniert, um damit bezahlen zu können. Hier trotzdem ein paar Tipps im Umgang mit der digitalen Münze. Dass hier niemand dein Geld kontrolliert, ist ein Vorteil, aber gleichzeitig auch der Nachteil. Dein Geld abzusichern, liegt nun ganz in deiner Verantwortung. Daher empfiehlt es sich, die Wallet zu verschlüsseln und mit einem einzigartigen Passwort zu schützen. Wähle sorgfältig den richtigen Online-Service für dein Geld aus. Viele Wallets haben bedenkliche Sicherheitslücken. Geht das Gerät kaputt, auf der deine Wallet gespeichert ist, kann es sein, dass auch deine Bitcoins unwiederbringlich verloren sind. Fertige deswegen unbedingt regelmäßig Sicherheitskopien von deiner Wallet an und speichere diese an unterschiedlichen Orten. Halte deine Bitcoin-Software immer auf den neuesten Stand. Nur mit der neuesten Version kannst du gewährleisten, dass du wichtige Stabilitäts- und Sicherheitsupdates erhältst. Bedenke, dass Bitcoin-Transaktionen nicht zurückgebucht werden können. Gib also nur Zahlungen in Auftrag, bei denen du dem Empfänger vertrauen kannst. Um sicherzugehen, dass deine Transaktionen anonym bleiben, empfiehlt es sich für jede Zahlung, die du empfängst, eine neue Adresse zu benutzen. Da der Wert einer Bitcoin sich an Angebot und Nachfrage orientiert, kann er innerhalb kurzer Zeit unvorhersehbar steigen oder fallen. Daher solltest du es als Risikoanlage werten und lieber nicht dein gesamtes Vermögen in Bitcoin anlegen.